Ich habe ein paar gute Bekannte oder Freunde, von denen möchte ich euch kurz erzählen am Anfang. Die werden alle vier Jahre sehr aktiv. Acht Wochen ungefähr lang. Dann rennen die rum und sind auf dem heiligen Missionspfad. Also heilig ist es nicht, aber die sind dann wirklich im extremen Missionseifer, ziehen die los. Das fängt an, indem die alle möglichen Gesichter Meistens Männer an Laternenwesten aufhängen. Ne? Ab und zu wird auch mal eine Frau aufgehängt. In der Regel sind das Männer. Die siehst du dann und die hängen dann überall an der Straße rum. Und die nennen das Wahlkampf. Ne? Und dann geht's los, acht Wochen lang, Samstag für Samstag, stehen die den ganzen Samstag an der Residenzstraße. Ne? Da bei Wulle irgendwo. Und dann wird alles Mögliche gemacht. Ne? oder am Kutschi oder wo auch immer. Ne? Und Kulis verteilen war früher. Ne? Und irgendwelche Fähnchen, die sind viel kreativer heute geworden, habe ich festgestellt. Da werden zum Beispiel Blumenzwiebeln verteilt. Egal, ob du einen Garten oder einen Balkon hast oder nicht. Jeder muss eine Blumenzwiebel nehmen, irgendeine Tulbe. Und da steht dann drauf, wir lassen den Kiez aufblühen. Ne? Das ist eine coole Idee, dachte ich. Ne? Blumensamen und so weiter und so fort. Einer von denen, den kannte ich sehr gut, Wohnt hier im Kiez. Der hat Freitag früh hat er Brötchen vom Bäcker geholt, hat dann Marmelade drin gemacht, ne? Natürlich ein dicker Flyer von von der Partei und hat sich an die U-Bahn gestellt. Der konnte nicht so reden, ne? Und hat die Tütchen verteilt mit dem schönen guten Morgen, was ist ich? Oder Montag früh, das kommt doch besser, wenn die Leute alle dann so mit langem Gesicht dahin gehen, ne? ähm, ein paar kamen sogar an Franz-Solmann-Platz ne? und haben Erbsensuppe verteilt. Und ich dachte, Leute, ihr habt doch keine Ahnung. Ne? Von den Leuten, die hier sitzen, wird nicht einer zur Wahl gehen. Das ist vergeblich die Liebesmüh, ne? Und dann haben die stundenlang mit denen da gesessen, wirklich, und haben mit denen gequatscht und sich das ganze Elend da angehört. Ich glaube nicht, dass da einer dann irgendwo ein Kreuzchen gemacht hat oder was. Ne? Ja, und irgendwie dachte ich so, hm. Man kann da ja unterschiedlich drüber nachdenken. Ne? Manch einen nervt das vielleicht und denkt so, endlich sind diese Gesichter wieder weg. Ne? Und ich kann wieder die Bäume frei sehen und mich an dem schönen farbigen Herbstlaub erfreuen. Und das hat einfach genervt. Ne? Du wolltest einkaufen gehen, gehst mit deiner Tüte lang, aber mit dem Einkaufen wird nichts, weil deine Tüte voll ist, ne? Äh, verschiedenfarbige Böngerchen, Lakritz und Himbeere und Zitrone und Waldmeister musst du dann da reinstecken, ne? Halbes Kilo oder zwei Kilo Papier kommt dann darin in die Tüte. Kindermalblöcke, obwohl deine Kinder schon 40 sind, ne? Musst du alles mitschleppen. ach passt kein Brot mehr rein Okay, keine Butter und so, ne? In deine Einkaufstüte. Und ich denke, endlich ist es vorbei, ne? Mich hat das nachdenklich gemacht dieses Jahr. Mich hat das nachdenklich gemacht. Weil ich dachte, pff, ja, alle vier Jahre stehen sie dann mal acht Wochen. Kennen wir ja, alle Vorurteile werden erfüllt, ne? Die tauchen dann auf, ne? Machen dann mal immer Zampano, damit sie das, die Wahlstimme des Wahlvolkes kriegen, um dann wieder mit ihrem U-Boot abzutauchen in die Tiefen der Politik. Und dann siehst du wieder keinen mehr, ne? Ich dachte aber so was ganz anderes. Ich dachte so, warum stehen wir da nicht daneben? Ne? Leute, wir haben nicht nur alle vier Jahre Wahlkampf. Wir haben 365 Tage Wahlkampf. Ne? Und wir haben einen Präsidenten. Das ist der beste Präsident ever. Ne? Das, der, dieser Präsident, den wir, El-Präsidenten, für den wir Werbung machen, ne? den, den gibt es einmalig. Wisst ihr, diesen Präsidenten, den den kannst du nicht bestechen. Ne? Der ist gerecht. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich nicht einschleimen. Da kannst du dir ja noch so viel Geld in die Kollekte stecken. Das bestechen lässt er sich nicht. Dieser Präsident hält, was er verspricht. Das ist nicht, dass er dann Kompromisse machen muss, weil er sich dann mit irgendjemandem zusammenschließen muss. Und dann wird da nur so ein halbes Versprechen draus. Ich habe das mal gemacht, spaßhaft halber. Ich habe mal so ein Wahlprogramm aufgehoben. Das lag jahrelang auf meiner Toilette. Und zwei oder drei Jahre später habe ich das dann mal gelesen. Ne? Das war ein Witzblatt, weil nichts wurde eingehalten. Ne? Unser Präsident ist anders. Der hält, was er verspricht, 100%. Ne? Der muss keine halben Sachen machen. Unser Präsident Jesus, unser König. Und wisst ihr, das coole an der ganzen Geschichte ist, unser Präsident, der Wahlsieg, ist absolut sicher. Der ist sicher. Ne? All dieser Rummel, Wahlkampf endet dann immer mit einer großen Wahlparty. Und alle feiern. Die einen feiern den Sieg und die anderen feiern Beerdigung. Ne? Da ist Totenstimmung und die anderen lassen die Sektkorken knallen. Bei unserem Präsidenten, bei unserem Jesus, da ist der Wahlsieg vorausgesagt und der wird auch so sein. Wenn du den willst, bist du immer auf der Siegerseite. Da weißt du vorher schon, wenn ich da mein Kreuz mache, da weiß ich, der gewinnt. Manchmal sieht es nicht so aus. Manchmal denkt man, die Opposition gewinnt. Ne? Manchmal denkt man, oh, das wird schwierig. Das geht knapp aus. Die Bibel sagt es und du wirst es erleben, wenn du dich wirklich für ihn entscheidest, der Präsident gewinnt. Da bist du auf der sicheren Seite. Ich mache jetzt mal das Gleiche. Ich werde jetzt mal ordentlich in den Wahlkampf gehen.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 so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Boah, das ist, das ist ein Wahlspruch. Ne? Wer von euch hat einen Garten? Ah, hier, du kriegst hier die Lilien, das sind nur Astern, aber ich hatte keine Lilien, aber Astern ist auch sowas. Ne? Und pflanzt die und denkt dran, dieser, Simon, Hallöchen, und dieser Präsident verspricht das, macht er keinen Kopf um so alltägliche Sachen wie Klamotten. Ich kümmere mich drum. Das Versprechen wird gehalten. Ne? Das Wahlversprechen, das hält er. Ich habe noch wunderbare, kann nicht anders sein, Sach Saxonia, meine Heimat, eine Sachsenquelle. Da heißt es, wer von diesem Wasser trinkt, von diesem Wasser, ne, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Guck mal, wer hier besonders durstig aussieht. Äh, hier, Carola, Brösterchen, genau, Wasser des Lebens. Ne? Immer dran denken, bei jedem Schluck. Ne? Der Herr, der stillt wirklich jeden Durst. Hier, ihr beiden müsst auch noch was trinken. Hier, Wasser des Lebens. Ich habe noch in, in, in Anregung, ne, heute frisch gebacken, ähm, in Anregung, was ich dachte, das ist eine gute Idee mit den Brötchen. Könnten wir mal als Christen machen? Ne? Montagmorgen an der U-Bahn, das wäre doch richtig cool. Ne? Da steht, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Wer jetzt Hunger hat, ne, Brötchen und Wurst, ne, das hält vielleicht bis zum Ende des Gottesdienstes. Jesus verspricht, er macht dich wirklich satt. Ich weiß nicht, wer hier hungrig ist, keine Ahnung. Hier, Simon, Simon, komm. Fastest du? Nimmst du mir nach Hause? Genau. Ich habe noch, hab noch wunderbare Frühstück. Wer hat noch kein Frühstück gegessen? Ah, hä? da hinten. Hier. Bitte! <lacht> Kann man vielleicht doch jetzt essen, wenn man nicht so laut schmatzt? Keine Ahnung, wenn man besonders hungert. Leute, ich habe noch was, ne? Tee für innere Ruhe, für Körper und Seele. Aber ich habe einen besseren Spruch. Da heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Tee, der hilft nicht wirklich, ne? Aber Jesus gibt echte Ruhe für die Seele. Leute, das ist Wahlkampf vom Feinsten. Das ist, das ist unser Präsident. Das ist unser Herr. Leute, ich habe eine gute Idee. Da müssten mal die Ältesten drüber nachdenken, ob man das machen kann. Ich steige aus dem Zug ab und da kriege ich ein Skatblatt geschenkt. Und das müsst ihr euch mal angucken. Da steht nichts drauf. Weder die Partei noch irgendein Slogan. Nur ein Kopf. Stefan heißt damit Vornamen. Und dann dachte ich so, so erreicht man auch das Bildungsferne-Publikum. Ne? Da sitzt dann einer in der Kneipe, ne? spielt Skat, kann sich nur diesen Namen merken. Ne? Und dann sitzt er in der Dunkelkammer und macht sein Kreuzchen dann bei der Wahl. Und dann fällt ihm der einzige Name auf, Stefan, und macht da seinen Haken drauf. Der wissen nicht, wer Stefan ist und für was er steht und so weiter. Stefan dachte so, man könnte auch Jesus drauf draufschreiben. Ne? Oder Johannes 3, Vers 16. Skatspiel war früher mal etwas verpönt, müssen die Ältesten mal überlegen, ob man das vielleicht auf dem Skatspiel drucken könnte. Keine Ahnung, ne? Jesus, ne? Jesus ist unser Präsident, der Beste. Und wisst ihr, ich glaube, manchmal steht man da und denkt so, ja, ich weiß das ja, ne? ich weiß das ja. Und diese Bibelverse, wer kennt die nicht? Jeder, der hier ein Jahr gesessen hat, der weiß eigentlich diese Bibelverse. Komm mal auswendig. Die Kinderstunde, es wird immer gelehrt und überall. Ne? Und dann merkt man doch, hier, wartet mal, ich habe sie nochmal aufgeschrieben, die Werbepause. All also diese herrlichen Sätze. Ne? Und wir wissen das, er verspricht das. Und trotzdem merke ich, wenn man dann so überlegt, ja, dann stehe ich vielleicht mit so einer Brötchentüte, mit so einer Brötchentüte an der U-Bahn. Guter Spruch drinne, ein Psalm oder was auch immer. Da wäre ich so, naja, setzt mich unter Druck. Ich muss das jetzt machen. Ich glaube, die eigentliche Sache ist, wie überzeugt bin ich von unserem König, von unserem Präsidenten. Das, das entdecke ich immer bei mir. Ne? Wie tief überzeugt bin ich, dass das wirklich ist. Ne? Dass er wirklich der Allerbeste ist und dass er wirklich mein Seelendurst stillt und, und, und. All diese Werbeversprechen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann ich nur erleben. Und nur wenn ich es erlebt habe, nur wenn ich es wirklich erlebt habe, werde ich davon überzeugt sein. Alles andere ist theoretisch gelernt. Es ne? war schon mal gut, wenn ich es auswendig kann. Aber ich muss es erlebt haben in meinem Leben. Ne? Das ist die Frage, wie erlebt man es? Und ich wollte mit euch heute mal einen Text angucken. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Ich wollte mal einen Text angucken, wo ich merke, ich glaube, dass man es vor allem erlebt, wenn mein Leben Schiffbruch erleidet. Ich habe in der arabischen Gemeinde neulich über das Thema den reichen Jüngling gepredigt. Viele kennen das, wo Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Und der gute Mann, der kriegt kalte Füße und haut ab. Und dann sagt Jesus diesen Satz, wie schwer wird es den Reichen fallen oder wie schwer wird es sein für den Reichen, um ins Himmelreich zu kommen. Und wisst ihr, mir ist da mal aufgegangen, dass ich gemerkt habe, das liegt nicht an dem Reichtum. Das liegt nicht darum, so, so der Gedanke, jetzt habe ich meine Goldsäcke neben mir und dann bin ich zu schwer und kann nicht in den Himmel fliegen. So stellt man sich das vor. Ne? Das, daran geht es nicht. Ich glaube, das Problem, wenn ich reich bin, da brauche ich Jesus nicht. Da kann ich mir selbst helfen. Warum sollte ich denn, wir haben es zwar heute gebetet, ne, unser täglich Brot gib uns heute, ne, wenn ich den Kühlschrank aufmache und mir die Wurst und die Käse sogar entgegenfällt, weil es so voll ist. Was brauchst du denn noch beten? Unser täglich Brot gib mir heute. Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum in Deutschland so wenig Menschen Interesse an Jesus haben. Der Deutsche braucht Jesus nicht. Der hilft sich selber. Ne? Der hat alles. Passt doch. Wie oft stehe ich auf der Straße, rede mit Leuten über Jesus und dann gucken die mich an und sagen, ja, sag mir doch einfach mal einen Grund, warum ich deinen Jesus brauchte. Was habe ich denn davon? Im Gegenteil, ich muss in die Kirche rennen, die wollen mein Geld und, und dann kommen die klassischen Vorurteile und so weiter und so fort. Und da merke ich, das Wort ist so wahr. Reiche Menschen kommen so schwer in den Himmel. Das liegt nicht am Reichtum, sondern weil sie Gott nicht brauchen. Weil sie alles selber machen. Aber ich merke, wenn es dicke kommt, wenn mein Leben Schiffbruch erleidet, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn ich nicht mehr weiß, wo unten und oben ist, dann merke ich auf einmal, der König ist da. Dann merke ich, auf seine Versprechen kann ich mich halten. Und ich möchte jetzt den Text mal lesen und doch ein paar Gedanken mit euch diesbezüglich machen. Ganz kurze Einführung. Wir hatten letztens von Biro gehört, Paulus ist festgehalten im Knast, der wird ständig wieder vorgeführt. Festus und Wiese alle heißen Felix. Jedes Mal muss er sich rechtfertigen. Wenig Erfolg. Die gehen wieder, sagen: Mensch, du bist verrückt, du bist von Sinn, du hast einen Knall mit deinem Glauben, du bist ein Eiferer, wir würden sagen ein Schwärmer. Und dann wollen sie ihn ausliefern, eigentlich an die Juden. Und er beruft sich auf den römischen Kaiser. Er sagt: Ich mache einen Kaiser. Ich stehe vor dem Kaiser, weil er Angst hatte, dass sie ihn umbringen. Und dann, ich lese das mal, dann schippern sie los, sie fahren in, mit dem Schiff los und dann lese ich das mal. Der Wind stand uns entgegen, deshalb segeln wir zur Südseite Kretas, vorbei am Kap von Salome. Als sich dann ein leichter Südwind erhob, dachten die Seeleute, sie könnten es schaffen. Also lichteten sie den Anger und segelten in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Doch plötzlich schlug das Wetter um. Ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms kam auf. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie auf und ließen sich treiben. Dann spannten sie Seile um den Schiffsrum, um ihn zu sichern. Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Sürde vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich vor dem Wind hertreiben. Am nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung in ihrer Not an Fracht über Bord zu werfen. Am folgenden Tag entledigten sie sich sogar der Schiffsausrüstung. Der schreckliche Sturm, Moment, der schreckliche Sturm tobte tagelang ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verflogen war. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Hättet ihr Kreta nicht verlassen, dann wäre euch dieser Schaden und dieser Verlust erspart geblieben. Aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte, Hab keine Angst, Paulus. Denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass er genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hatte. Aber wir werden vor der Insel Schiffbruch erleiden. Als wir in der 14. Nacht dieses Sturmes gegen Mitternacht in der Adria getrieben wurden, merkten die Seeleute, dass Land in der Nähe war. Sie warfen das Lot und stellten fest, dass das Wasser nur 37 Meter tief war. Und da sie fürchteten, auf die Felsbänke vor der Küste aufzulaufen, warfen sie deshalb am Heck vier Anker aus und hofften auf das Tageslicht. Dann versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, indem sie das Rettungsboot hinabließen. Aber so taten, als wollten sie vom Bug aus Anker werfen. Doch Paulus sagte zum Offizier und den Soldaten, wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kapten die Soldaten die Seile und ließen das Boot ins Meer fallen. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle etwas zu essen. Seit zwei Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Keinem von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor allem und brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Und alle 276 Leute, die wir, und alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Als der Morgen angebrochen war, erkennt, erkannten sie die Küstenlinie nicht. Aber sie bemerkten eine Bucht mit einem Strand und überlegten, ob sie wohl zwischen die Felsen gelangen und das Schiff sicher zum Strand treiben lassen könnten. Also kapten sie die Anker, ließen sie im Meer, dann tauchten sie die Ruder ins Wasser und hissten das Vordersegel und steuerten auf die Küste zu. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin- und hergerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Aber der Hauptmann wollte Paulus verschonen und hinderte sie daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Dann ließ er alle, die schwimmen konnten, zuerst über Bord springen und sich an Land in Sicherheit bringen. Während er die anderen aufforderte, sich an den Blanken und Bruchstrücken des Fisches Schiffes festzuhalten. So wurden alle gerettet und gelangten sicher ans Ufer. Eine lange, lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich jemals so eine lange Geschichte gelesen habe, hier im Gottesdienst. Wenn man das sich mal so vergegenwärtigt, das ist eine sehr sehr furchtbare geschichte also ich wollte nicht paulus sein das war die absolute katastrophe und ich habe mal so überlegt wie ist das wie ist das mit uns wie ist das wenn ich im leben schiffbruch erleide vielleicht hat jemand manch einer das auch nie erlebt das leben war immer tutti es ging immer super lang alles war schick alles war schön freudig wunderbar dann ist es prävention Dann kannst du dir überlegen was ist wenn es mal ganz dicke kommt deswegen auch gut zuhören aber vielleicht merkt der eine oder andere das kenne ich sehr tief vielleicht sagt auch einer genau ich bin jetzt gerade bei punkt 8 oder bei punkt 10 ich wollte das noch mal ganz kurz mit euch anschauen da heißt es am anfang der wind stand uns entgegen Manchmal ist das so, dass wir so eine leichte Vorahnung haben, wenn die Katastrophe kommt, dass man manchmal merkt, oh, da braut sich was zusammen. Du kannst es manchmal noch gar nicht fassen, das ist manchmal krankheitsmäßig, du hast irgendwelche Schmerzen undefinierbar Du denkst, du müsstest mal zum Doktor gehen. Ich denke so, was du letztes Mal erzählt hast, ne? da ist irgendwas Komisches in mir, es braut sich was zusammen, du merkst, Mensch, das ist nicht so gut. Und dann kommt der leichte Südwind. Leichte Hoffnung keimt auf und denkst, ach, das wird alles nicht so schlimm. Ne? Das passt, das wird wieder. Mir geht's gut und, und schön und jetzt segeln wir weiter. Und das geht so wie eh und je und alles passt. Ich denke an die Corona-Zeit. Ne? Das kam auf einmal, wir hatten eine Vorahnung und auf einmal gingen die Zahlen wieder runter. Und wir dachten, komm, die Chinesen und so weiter und so fort, das trifft uns nicht so. Ne? Das passt schon. Wird, wird wieder vorbei sein und die politiker ich weiß noch wie gesagt leute wir müssen noch drei monate durchhalten ne? drei monate und dann haben wir die krise überstanden ne? wir haben es heute noch ne? die krise ist noch lange nicht überstanden Und das geht weiter dann schlug das wetter um und ein wind mit der kraft eines wirbelsturms kam auf plötzlich kommt das unglück mit voller, voller wucht kenne ich sehr in meinem leben auf einmal ganz plötzlich du stehst früh auf Gehst auf Arbeit und auf einmal haut rein. Du gehst zum Doktor und auf einmal gibt er dir eine Diagnose und du bist kerngesund da reingesprungen und du kommst mit gesenkten schwerkrank nach Hause. weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das in meinem Leben. Auf einmal, ganz plötzlich, kriegst du einen Anruf und da sagt dir jemand, hör mal zu, der und der ist gestorben. Ganz plötzlich, ohne Vorahnung. Es geht weiter. Verschiedene Phasen. Als es ihnen nicht gelang, das Schiff in den Wind zu drehen, gaben sie es auf und ließen es treiben. Es gibt sowas wie Fatalismus in unserem Leben, dass du dich treiben lässt und sagst, hoffnungslos, passiert eh nichts mehr. Man kann nichts mehr machen. Schicksal. Ich treib dahin, gibt keine Chance. Dann spannten wir Seile um den Schiffsrum, um ihn zu sichern. Die Seeleute hatten Angst, zu den Sandbänken der Syrte vor der afrikanischen Küste getrieben zu werden. Deshalb warfen sie den Anker aus und ließen sich vor dem Wind hertreiben. Es gibt dann manchmal noch so ein, versteht ihr, es gibt so diesen, einerseits diese, diese Empfinden, es hat keinen Zweck mehr, ich gebe mich auf. Aber dann kommt die andere Phase, dass man nochmal die letzte Kraft mobilisiert. Sagt, oh komm, Arschbacken zusammenkneifen. Ne? Und dass man nochmal alles gibt und sagt, ich muss doch noch irgendwas machen. Es war noch irgendwo versucht, einen Anker hinzuhauen. Hin ich müsste noch mal zu dem Doktor gehen. Ne? Ich müsste mich noch mal bei dem beraten lassen. Ich spanne noch mal die Seile um mein Boot, damit es nicht ganz auseinander treibt. So der letzte rettende Strohhalm. Ich muss mich festhalten. Dann fing die Besatzung in ihrer Not an, Fracht über Bord zu werfen. Weißt du, das ist interessant. Wenn die Krise kommt, alles, was dir wichtig war in deinem Leben, alles, wo du ewig gekämpft hast, wo du nach Kaufland gegangen bist, weil es da 50 Cent billiger war, das ist dir auf einmal vollkommen egal. Da gehst du in die teure Apotheke um die Ecke, ne? wo das Medikament 5 Euro mehr kostet als in der Billigapotheke. Das ist dir auf einmal alles egal. Was dir so wichtig war in deinem Leben, Klammer auf, kann auch ganz gut sein, dass man auf einmal merkt, was ist wirklich wichtig im Leben. Und was meinte ich, was nur wichtig ist. Es geht weiter. Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verloren war. Es gibt keine Orientierung mehr. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. All die sätze die dir wie die sonne er erschienen die sind einfach nur noch da kannst du nur noch nur noch entnervt lachen drüber das hilft nicht mehr all diese wo dir leute auf die schulter klopfen kopf hoch das wird schon wieder besser das macht dich aggressiv ja? ich kenne das weiß nicht ob ihr das kennt totale verzweiflung dann versuchten die seeleute das schiff zu verlassen indem sie das rettungsboot hinablassen. Die Menschen, auf die ich meine Hoffnung setzte, die gehen. Vielleicht, weil sie dein Gejammer nicht mehr ertragen können. Vielleicht, weil sie selber hoffnungslos sind. Weil sie selber in diesem Boot sitzen und untergehen. Die hauen ab. Du bist ganz alleine am Ende. Ganz einsam. Doch das Schiff lief auf eine Sandbank auf. Der Bug saß fest, während das Heck durch die starken Wellen hin- und her gerissen wurde, sodass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Alles zerbricht gibt nichts mehr, was mich festhält. Alle meine Sicherheit geht kaputt. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, um zu verhindern, dass sie ans Ufer schwammen und flohen. Manch einer hat es vielleicht erlebt, Bedrohung bis zum Tod. Dass der ein Arzt sagt, kann man nicht mehr heilen. Ich kenn Menschen, die sogar so weit kommen, dass sie sagen, ich mache meinem Leben selbst ein Ende. Ich kann das Elend nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich will nicht mehr leiden. Wenn das leben schiffbruch erleidet Puh, krasse geschichte ich will aber nicht dabei enden weil unser könig lebt und greift ein unser präsident dem ist das nicht egal und genau in dieser situation erlebst du ihn genau in dieser situation erlebst du der hält seine versprechen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 manchmal Person von Menschen, Gott lässt sich nicht alleine, Gott sieht dein Elend, Gott hört dein Rufen und Gott hält seine Versprechen und bete dafür, wenn du da stehst, bete dafür, Herr, ich brauche einen Engel, ich brauche diesen Engel, ich kann nicht mehr, das ist dann der Punkt, wo du ganz oft gibst und sagst, ich brauche Engel, ich kann nicht mehr, ich habe das so erlebt, Mitte 20 da war ich in so ein depressives Loch gefallen. Ich hatte so einen Stapel mit Schuldbriefen. Ich kriegte den Brief von meinem Vermieter, der sagte Wohnungskündigung. Mir hatten sie mein Auto abgeschleppt, weil ich die Steuern nicht gezahlt hatte. Und da saß ich. Und in der letzten Not, die Briefe wurden nicht oft gemacht, ne, die lagen da auf dem Küchentisch, in der letzten Not habe ich zu Gott gerufen und habe gesagt, Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir, Jesus, hilf mir. Und ich werde es nie vergessen, eines Tages klopfte es an der Tür. Und da stand ein bärdiger Mann vor der Tür, aus meiner Gemeinde Lars. und er sagte: "Du, ich glaube, du brauchst Hilfe." Der Engel Gottes kam, anders als ich ihn mir vorgestellt hatte, und er hat mich dann eingeladen. Seine Frau hatte Bratkartoffeln gekocht, das weiß ich heute noch. Bratkartoffeln gefragt, mein Leibgericht. Und dann saßen wir zusammen, hat er mich in seine Wohnung geholt, und dann sagte er: "Komm, wir gehen es jetzt an." Und das war nicht schön, ne? Habe einen Brief nach dem anderen geöffnet. Da wurden Briefe geschrieben, die Schulden reguliert. Manches musste ich abzahlen. Ich habe sogar erlebt, dass manche hat er abgezahlt. Das ist der Engel Gottes, der kommt. Esst etwas. Bratkartoffel. <lacht> Manchmal ist es so, dass, dass Jesus sagt: Das Herr sagt, du musst auf deinen Körper achten. Gerade jetzt, wenn es dir schlecht geht, ich kann das verstehen. 14 Tage rudern die rum, selbst dem härtesten Seebär, ne? der war seekrank. Ne? Da hast du keine Lust zu essen. Da hast du keine Lust, dich zu pflegen, noch irgendwas zu machen. Da lässt man sich auch selber gehen oft. Paulus sagt: Komm, du hast einen Körper, pfleg ihn, ess was. Land in Sicht. Land in Sicht. Endlich kommt das rettende Land. Endlich kommt Hilfe. Endlich kommt fester Grund. Aber auch da oft anders, als wir uns das denken. Es kommt zu vollendeten Schiffbruch. Aber das ist die Rettung. Wisst ihr? Manchmal glaube ich, macht Gott das bewusst, dass ich Schiffbruch erleide, dass alles weggeht, um neu mit mir anzufangen um auch das letzte Sicherheit mir wegzunehmen, damit ich mich 100% auf ihn verlasse. Und dann mussten sie schwimmen oder sich auf, an Plank festhalten. Auch interessant, ich hatte mal einen Seelsorger, Arbeitskollegen, was auch immer, der sagte zu mir mal sehr ernst, sagte Martin, die Dinge, die du machen musst, da trägt der liebe Gott dir nicht das Hinterteil hinterher. Ne? Auch da gibt es Punkte, die musst du tun. Und ich kann mir vorstellen, klar, das Boot, das Schiff, das brach auseinander, aber es war immer noch trocken, ins kalte Wasser zu springen und zu schwimmen. Oder sich an so einer alten Holzbohle festzuhalten, boah, da kriege ich vielleicht Spieße in meine Hand, meine Güte. Das mussten sie machen, um gerettet zu werden. Die konnten nicht warten und sagen, ich warte mal, bis der Luxusdampfer kommt mit Sonnendeck. Ne? Die sollen mich retten. Ne? Wer so gedacht hätte, der wäre untergegangen. Das hat nicht geholfen. Es gibt dann einen Punkt, da bietet Gott dir die Rettung an, aber du musst gewisse Schritte gehen. Da musst du die richtige Wahl treffen. Da musst du die richtige Entscheidung treffen. Und dann rettet dich Gott. Bist vielleicht nass, bist vielleicht gerettet wie durchs Feuer oder wie durchs Wasser. Hast Bläsuren davon getragen, hast vielleicht ein paar Schiefer in der Hand. Aber hat dich gerettet. Und ich glaube, wisst ihr, und jetzt komme ich wieder an Anfang zu unserem Präsidenten. Jetzt stehst du da und weißt, dieser Präsident hält mich wirklich. Dieser hält mich wirklich. Und wisst ihr, wir haben hier das Abendmahl vor uns. Rot, Traubensaft und ich glaube das ist die einladung heute von unserem könig der sagt komm wir feiern heute die siegesfeier wir feiern heute weil wir zusammen gewinnen weil du mich gewählt hast und weil ich dich gewählt habe wir feiern heute dieser schlimme kampf wo du ganz unten warst wo du dachtest die opposition die Gegenseite, die bringt mich um. Die hat verloren. Wir haben gewonnen. Wir lassen Sekkorgen krachen. Nee, wir haben heute Traumsaft. Wir denken an seinen Sieg. An seinen Sieg. Ist schon spät. Darf ich eine kleine Geschichte noch erzählen? Okay, ja, die letzte Geschichte. Ich habe hier eine Medaille, ne? ganz stolz, der Held vom Erdbeerfeld. Ne? Jemand aus unserem Haus, ich bin immer so ein bisschen meine Runde um Schäfersee gejoggt, ne? und jemand aus dem Haus kam an und sagte, Marlin, ich habe dich angemeldet beim Reinigendorfer Halbmarathon. Ich habe dir einen Vogel gezeigt, gesagt ne? ich, ich melde mich wieder ab, du spinnst, ich schaffe nie 21 Kilometer zu rennen. Ne? Verrückt, ne? ich renne drei Runden um Schäfersee und denke, der Tod ist nahe. Ne? Und dann dachte ich so, na ja, gibst du dir nicht die Blöße? Die anderen waren noch zwei andere bei uns aus TC, die mitrennen wollten. Und dann gibst du dir nicht die Blöße, dann habe ich immer mal meinen Kadava dann durch den Park geschleppt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann gehst du hin. Der Ziel ist, dass du nicht der Letzte durchs Ziel marschierst. Ne? Ich habe dann auch noch gelesen, du musst, was weiß ich, die ersten zehn Kilometer über eine Stunde rennen. Da dachte ich so, das schaffe ich nie. Ne? Vielleicht wäre ich auch disqualifiziert. Interessanterweise, die anderen beiden haben dann gar nicht mitgemacht. Ich rannte dann alleine darum. Das war ein, ein Elend. Ne? Ich bin dahin, äh, wie das Schaf zur Schlachtung. Ne? Ich dachte so, na, guck mal, mal wie es wird Und wisst ihr, das, ich gebe jetzt hier nicht an, da gibt es nichts äh, anzugeben. Ich, in meiner Altersgruppe war ich, glaube der über 40. Platz von 50 oder so. Das war jetzt nicht dolle. Ne? Aber wisst ihr, das Krasse, was ich da erlebt habe? Da habe ich ähm, zwei Sachen. Ich hatte vorher gelesen, dass es sagt: Mensch, Du musst dich an jemanden ranhängen, der ein Schritt vor dir ist. Dann schaffst du das. Und Ich hatte mir dann ausnahmsweise eine Frau ausgesucht. Nicht, weil ich meiner Frau immer hinterherrenne oder so. Aber die war gerade so einen Schritt schneller als ich. Ne? Die Jungspunde, so Mitte 20, die überholten mich alle in einem Zahn. Ne? Das war sinnlos, den da hinterher zu rennen. Und interessanterweise, ich habe die nie eingekriegt. Ne? Und da, da kam so der alte Macho raus und sagte, das geht doch gar nicht hier, dass, sie, dass die schneller ist als Ecke. Ne? Die war auch irgendwie so vom Aus in so meine Altersgruppe oder was. Ne? Und ich dachte, das geht gar nicht, aber ich habe es nie eingekriegt. Einmal habe ich es eingekriegt, ich glaube, die hat dann was getrunken an so einem Getränkestand. Aber vergiss es, ne? ich trabe und wer, wer kommt, neben, die, die, die gute Dame kommt wieder vor. Ne? Aber wisst ihr, das Krasse ist, ich bin immer in der gleichen Abstand hier gerannt. Das hat gezogen, das habe ich noch nie erlebt, sowas. bin sonst immer alleine durch den Park getrabt. da keuchst du und machst und dann bleibst du immer stehen und so weiter und so fort und erholst dich. Und dann das andere Krasse ist, überall standen Leute mit Plakaten und mein guter Freund, der mich da angemeldet hatte, stand selber und schrie, du schaffst es Martin. Und irgendwelche Menschen haben mir zugejubelt und ich dachte so, was ist das denn? Und da habe ich erlebt, Mensch, wie, das, wie, wie, dich, das, wie dich das voranträgt. Ne? Und dann, Zieleinlauf. Ne? Und da standen Massenleute und haben gegrölt und, und, und gejubelt und geschrien. Gib alles, gib alles. Und dann wurde ich sogar mit Namen genannt. Und Herr Martin Broschmann. Und er rennt. Und wisst ihr, das hat mich so ne? Auf einmal gab es Kraft, die man noch nie mobilisiert hat. Zehn Meter vorm Ziel habe ich die alte Dame noch eingekriegt. Oh lala, ne? <lacht> da schwoll die Brust. Aber wisst ihr, ich bin durchs Ziel gekommen und ich war irgendwie total berührt, weil ich auf einmal gemerkt habe, das ist Leben im Glauben. Das ist Jesus. Leute, da kam ein alter Mann, ab 70 ist man, glaube ich, alt, ne? Dreiviertel Stunde nach mir, ne? die wollten schon alles abbauen, kam der da darin gehumpelt, ne? Sage ich mal. Und die krüllten bei dem genauso und jubelten, nannten ihn mit Namen und der hinkte da rein. Und am Ende hat jeder eine, eine Medaille gekriegt. Ne? Nicht nur der erste Platz, alle haben sie eine Medaille gekriegt. Ne? Ob du 500. oder 936. war, jeder, der durchs Ziel gegangen ist, hat eine Medaille gekriegt. Und das hat mich so tief innerlich bewegt, wo ich merke, dass Gott sagt, mal den. Das ist Leben im Glauben. Das bin ich. Du musst mir nur hinterherrennen und du wirst es schaffen. Und es gibt viele, viele, viele von Engeln, vielleicht auch von Gemeinde. Das ist Gemeinde. Ne? Interessanterweise haben die nicht geguckt. Oh, was hast du denn? Ich hatte meine uralte Jogginghose. Ne? Der hat mir sogar glaub, vom Kleidersack oder sowas was. Der hat keiner geguckt. Was hast du denn für eine olle Klamotte an? Ne? Was hast du denn für alle Gurgenschuhe? Ne? Drei Jahre alt. Keiner gesagt, ne? Das ist Gemeinde. Sich gegenseitig anzufordern. Hey, du schaffst das, du kommst durchs Ziel. Wenn es dicke kommt, ab 18 Kilometer war ich fertig. Ne? Da habe ich meinen Kadaver wirklich geschle geschleppt, da ging nichts mehr. Und du merkst, ja. Und wisst ihr, dazu lädt dich Jesus ein. Der klatscht dir zu und sagt: Komm, komm zum Tisch. Ich lade dich ein. Du wirst es schaffen. Da ist schon das Ziel. Du kommst durch. Diese Krisenzeit wird vorbei sein. Ich trage dich durch. Renn mir hinterher. Ich gucke nicht nur zu, im kritischen Höhe schafft es, schafft es nicht. Ich renne vor dir her. Häng dich an mich ran. Ich verlasse dich nicht. Und das wollen wir jetzt feiern. Ich bete noch. Und dann lass uns anstellen und Siegesfeier halten heute. Richtig feiern. Er ist der Sieger. Er trägt mich durch. Herr Jesus Christus, wir stehen jetzt hier. Wir lieben dich von Herzen. Du bist so ein König. Keiner kann mit dir mithalten. Keiner, auch der es noch so gut meint. Du bist der König. Du bist so herrlich. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen mit dir gehen, wenn es schlimm ist, wenn es dick kommt. wenn Wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Wir brauchen vielleicht einen Engel jetzt. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir brauchen den. Bitte sprich uns zu. Hab keine Angst. Sei mutig. Herr Jesus, wir brauchen das vielleicht jetzt. Wir brauchen, dass du uns ab 18 Kilometer, wenn wir nicht mehr können, dass du uns jetzt trägst. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, danke, danke, dass wir jetzt Sieg feiern. Du hast den Sieg über den Teufel, über die Mächte, die uns entgegenstehen. Du hast den Sieg davongetragen. Du bist der Sieger. Wir wollen das nochmal proklamieren. Sag das nochmal zum Herrn. Jesus, du bist der Sieger. Jesus, du bist der Sieger. Sag das einfach mal. Sag das mal laut jetzt. Jesus, du bist der Sieger. Du bist der Sieger. Halleluja. Kommt. Alles ist bereitet. Christi Leib ist für dich gebrochen. Amen.